Ich habe von verschiedenen äh, Parteien äh, Beiträge gehört und ich habe mal nur mal aufgeschrieben, dass mir hängen geblieben ist. Äh, ich stelle fest, Herr von Mansberg stellt wesentlich darauf ab, dass, dass das ganz ein rechtliches Problem ist. Und äh, Herr Menke äh, hat vor allen Dingen die Ängste formulieren wollen oder darstellen wollen, die Menschen haben, die hier in Himburg leben und die dann vielleicht mit den Geflüchteten zusammenkommen müssen. Das, äh, ist sozusagen dann von Herrn Neumann als unkontrolliertes Problem beschrieben worden. Und Der Medien hat ja auch nochmal in der ähnlichen Art darauf geantwortet. Ich glaube, das ist auch nicht das Richtige, damit umzugehen. Und wenn Herr Sollern sagt, naja, die EU tut zu wenig, dann schiebt er das Problem auch noch am Tisch. Ich glaube, wir sitzen, wir sitzen hier an einer Stelle. Wir können nicht anderen, über anderen verlangen, dass sie etwas tun oder nicht tun. Das hat der Medien auch auf unter deklimiert hier, äh, Quoten an Orten werden nicht erfüllt und wir, derjenige tut was und tut es nicht, sondern hier ging es ja nur darum, dass wir hier mit Hilfe eines appellativen äh, äh, Antrages erreichen wollen, dass so etwas passiert, was man so schön sagt, der städtisch tropfen will den Stein. Das heißt, wir verändern dort in äh, Berlin vielleicht wird auch die Meinung zu den ganzen Problem, indem wir auch hier auch mit Kraft vor einen Born stoßen, was andere schon bereits getan haben dabei dann erreichen, dass sich eben die Meinung, und darum geht es ja, die Meinung im Lande sich ändert und wir ein anderes Verhältnis zur Aufnahme von Geflüchteten bekommen. Und dann ist für mich die Frage am Ende, ob wenn nur ein einziger Flüchtling deshalb sozusagen gerettet werden kann, wichtiger so etwas zu schließen, als wenn man sozusagen sucht nur nach Gründen, warum man es nicht beschließen möchte.